Hallo, mein Name ist Manfred vom Sondern, ich bin CDO der Stadt Gelsenkirchen und Leiter des Projektbüros der digitalen Modellregion in Schalippe. Ich stelle Ihnen heute das Open Innovation Lab im Arena Park vor, eins unserer Premium-Projekte hier in Gelsenkirchen und in der Modellregion. Wir befinden uns mitten in der Stadt Gelsenkirchen, im Arena Park Gelsenkirchen, dort wird Fußball gespielt und in diesem Areal, das ist 140 Hektar groß, werden wir das Open Innovation Lab Arena Park aufbauen. Hier werden zukünftig vielfältige Smart City Lösungen und neue Technologien anhand sehr konkreter Anwendungsfälle erprobt, sichtbar gemacht und erlebt werden können. Wir werden zum Beispiel in den Bereichen Verkehr, Bildung, Gesundheit, Sport, Großveranstaltungen, im Bereich Abfallentsorgung, Beleuchtung, Parkraumbewirtschaftung, Wasserversorgung und Energie einiges ausprobieren. Sie merken, wir können also alles dort ausprobieren, was im Bereich Smart City derzeit so unterwegs ist. Als ersten Use Case haben wir Next Level Sports dort platziert. Das ist auch ein Modellprojekt der digitalen Modellregion. Dort probiert die Westfälische Hochschule gemeinsam mit dem Medicos auf Schalke neue erlebnisorientierte sogenannte Cross-Reality-Sport- und Bewegungsangebote aus. Für Smart City-Anwendungen braucht man eine Vielzahl von Sensoren, die über Luftschnittstellen ihre Informationen zu einem Großrechner geben. Dort werden sie weiterverarbeitet, korreliert, analysiert und das genau wollen wir dort ausprobieren. Das heißt, wir werden sehr viele relevante Datenmengen dort produzieren. Wir werden dort also ein Laboratorium haben für Anwendungen mit sehr hoher Relevanz für die Stadt, aber auch für die gesamte Modellregion oder darüber hinaus. Wir haben dort die einmalige Chance, im Wege der Pilotierung neue Technologien und Anwendungen sowie die dahinterliegenden Prozesse verstehen und lernen zu können. Denn das ist alles nicht trivial. Man kauft diese Dinge nicht einfach im Supermarkt und installiert sie, Vielleicht wie Smart-Home-Lösungen. Smart Smart-City-Lösungen sind wesentlich komplexer und müssen ausprobiert werden und es muss Wissen aufgebaut werden. Das werden wir dort ermöglichen und dort tun. Wichtig ist auch, dass wir diese Lösungen, die wir dort installieren und ausprobieren, dann auch skalierbar machen können, um, dann, um sie dann in der Stadt, in der Region oder auch andere Bereiche ausrollen zu können. Jeder ist herzlich eingeladen, dort vorbeizukommen, um dort Dinge auszuprobieren oder sich Dinge anzusehen. Das können Unternehmen sein, Start-ups, Forschungseinrichtungen. Dafür bauen wir diese Laborumgebung, damit eben IoT-Anwendungen dort ausprobiert werden können. Wir ermöglichen damit ein gemeinsames Lernen und einen systematischen Wissenstransfer in die gesamte Region.